Hallo, ich bin die Laura und bin freiwillige Helferin beim Kummelhof. Das Programm heißt change Imp und ja, das macht sehr viel Spaß. Also hier gibt es Lamas, hier gibt es Hühner, Katzen, einfach alle Tiere. Also zu meinen Aufgaben gehören Stall ausmissen und die Kamele führen und halt den Tieren auch ein bisschen zu helfen. Hey Leute, jetzt geht's los auf Tour. Jetzt schauen wir uns an, was wir noch alles zu machen. Wir füttern gerade unsere Hühner. Und es sind noch andere zwei Helfer da und jetzt tun wir den Stall ausmisten. Also wir machen gerade die Pferde, wir strigeln sie, wir waschen sie. Und die Nähe zu den Pferden ist eigentlich ganz gut. <lacht> Wir sind hier beim Abschlusstest des Programms Change In. Die freiwillige Arbeit von Change In hat mir sehr gut gefallen und ich kann es nur jedem empfehlen.